Den größten Nutzen ziehen wir eigentlich daraus, dass der Kunde im Zentrum steht. Das heißt, wir haben alle Daten an einem Ort, 360 Grad Übersicht sozusagen und wir vermeiden auch Medienbrüche, also alte Welt E-Mails hin und her schicken, Dateien sich zukommen lassen per Post etc. Die Zeiten sind vorbei, das ist aus unserer Sicht der größte Nutzen und fördert natürlich die Zusammenarbeit. Ich glaube, das Rezept ist, dass man frühzeitig alle Beteiligten einbindet. Ein Zielbild formulieren ist ganz wichtig. Das heißt, Sollprozesse, wo will man stehen mit CRM, was will man erreichen? Und wir sind also weggegangen von der eierlegenden Wollmilchsau. CRM soll nicht mehr alles können, sondern wir wollen die Integration, aus CRM als Tool für den Außen- und Innendienst, um dann zu starten, in andere Systeme abzuspringen, die wirklich auch die Datenhoheit haben und deren Ziel es ist, die Daten zum Beispiel auszuwerten oder Stammdaten zu verwalten. Wir wollen nicht mehr alles in CRM abbilden. Der Wettbewerb zwingt uns flexibel zu sein. Also wir müssen flexibel reagieren können. Wir können nicht mehr auf eine Implementation in CRM ein halbes Jahr warten, sondern ich glaube, wir sollten uns so aufstellen, dass wir flexibel reagieren können auf unterschiedliche Markteinflüsse, auf Wettbewerb. Und natürlich, die mobile Welt beschäftigt uns. Wir befinden uns in einem Zwiespalt zwischen, wir wollen so flexibel und mobil sein, wie nötig und möglich. Aber die Security und Datensicherheit gibt uns natürlich Grenzen. Aber ich glaube, das sind die Herausforderungen. Und was wir natürlich erreichen wollen, ist Akzeptanz der User. Und das bleibt und ist jederzeit die Herausforderung in unserem Geschäft. Ja, die Traumlösung ist eben, dass sie flexibel ist dass der Hersteller und ihr auch als Partner mit uns zusammen weiterentwickelt, auf die aktuellen Bedürfnisse eingeht und eben die Welt mit CRM ein bisschen mobiler machen und eben äh, die Akzeptanz zu steigern und äh, den User zu überzeugen, warum sie CRM verwenden sollten. Ja, die Key-Learnings sind also die äh, einige Kulturen und die Anforderungen in einen Topf zusammenzubringen. Ähm, wichtig ist dabei, die Schmerzpunkte der User herauszuarbeiten. Es darf nicht passieren, dass man erst bei der Schulung erfährt, was wirklich Phase ist und was den Usern Bauchschmerzen macht, sondern am besten davor identifizieren, mit den Usern zusammenarbeiten. Und ganz wichtig ist das Thema Change Management. Also den Mitarbeiter da abholen, wo er steht und das Zielbild erklären. Wo will man hin? In einem Jahr, in fünf Jahren? Was will das Unternehmen mit dem CRM erreichen? Weil ich glaube, nur so kommt man dann auch dazu, dass der User nachher das System verwendet.